Am See. Nicht im trüben Wasser spiegelt sich des Himmels Angesicht, noch im Herzen aufgewiegelt von Begierden Gottes Licht. Traurig ist die glatte Fläche, wenn der Sonnenstrahl sich hehlt schaurig des Gefühles Becher, wo der Blick von oben fehlt. Lieblich ist es, kommt hernieder, reiner Glanz ins reine Herz, und zum Himmel leuchtet wieder ein verklärter, feuchter Schmerz. Friedrich Röckert 1832